Herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute wieder mit Broker Finmax und meinem kleinen Konto, welches ich versuche hochzutraden. Aktuell äh, habe ich 434,68 Euro gewonnen. Heute folgt Tag 7. Ich beginne mit 20 Euro, dann 50 und so weiter. Als nächstes schaue ich mir die Wirtschaftsdaten an von heute. Wir haben einen wichtigen Feiertag im in Japan, sehr wichtige Euro-News, dann sehr wichtige News im britischen Pfund und im US-Dollar. Als nächstes suche ich mir einen Trade nach meinen Einstiegskriterien unter Berücksichtigung meiner sieben Indikatoren. In der Tagesnews, ich halte 60 Sekunden bis 2 Minuten, mein Short-Trade, wie gesagt, beträgt 20 Euro. Dann schauen wir mal. Ich so schnell einen Trade finde. Ich mache zwei bis fünf Trades, US-Dollar-Yen müsste aber noch etwas sinken. Ich schaue mal weiter. Out. Australisch teuer, japanisch, Yen. Manchmal muss man Geduld haben. Mal einen passenden Trade findet. Das ist ganz normal. Hier steige ich ein mit 20 Euro und gleich hinterher noch mit 50, da der Kurs gefallen ist. Und nochmal. Und sollte eigentlich wieder hochgehen. Wenn ich alles richtig gemacht habe. Ah, ich sehe gerade. Das war mein Fehler. Das sowas sollte nicht passieren. Hoffentlich haben wir Glück. Aktuell steigt er schön. Leider sind, wie, bin ich nicht 60 Sekunden rein, sondern 4 Minuten und noch was. Vielleicht habe ich Glück. Wie gesagt, höhere Zeitrahmen funktionieren ja auch prima. Muss keine 60 Sekunden handeln. Man kann auch höhere Timeframes auswählen. Jetzt sieht es gut aus. Ich hoffe, das bleibt so. Schöne lange Kerze. Man muss eben immer aufpassen, dass hier 60 Sekunden eingestellt sind. steigt weiterhin. 40 Pips im Gewinn. ich alle drei Trades gewinnen, habe ich einen fetten Gewinn gemacht. Er steigt weiter. Manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. In 60 Sekunden oder zwei Minuten wäre ich längst fertig. Noch zwei Minuten, jetzt fällt er leicht. Ich bin immer noch 30 Pips im Gewinn. Noch eine Minute. Und der Kurs steigt wieder. Wonderful. Alle drei Trades im Gewinn. Das heißt, ich habe heute 142,35 Euro gewonnen. Mittlerweile sind es jetzt 577 Euro und Cent.